Haben Sie sich schon mal gefragt, wie werde ich ein besserer Partner? Meine einfache Antwort, indem Sie die Überzeugung aufgeben, bereits ein besonders guter zu sein. Das muss ich natürlich erklären. Wenn ich davon überzeugt bin, ich verhalte mich in meiner Partnerbeziehung vollkommen in Ordnung. Tja, was mache ich dann, wenn mein Partner meint, etwas, was ich gemacht habe, sei nicht in Ordnung? Ich muss das natürlich vehement zurückweisen, denn das würde ja meinem Selbstbild widersprechen. Aber wie werde ich tatsächlich ein besserer Partner? Ich behaupte, indem ich die Hinweise meines Partners nutze, um mich weiterzuentwickeln. Das geht eben nur, wenn ich anerkenne, dass es, sagen wir, einen Entwicklungsspielraum gibt. Also, es ist okay nicht bereits der beste Partner zu sein. Aber es ist nicht hilfreich zu denken, man sei es bereits. Denn dann sieht man auch keine Notwendigkeit, ein Besserer zu werden.